Und herzlich willkommen in der Kirche zum heiligsten Erlöser in Augsburg-Göggingen. Mein Name ist Martina Hellmann, ich bin die Kirchenmusikerin und ich spiele auf der Sandner Orgel von 1969 eine Orgelsinfonie von Christian Gotthilf Tag, der von 1735 bis 1811 gelebt hat. Musik